So, jetzt ohne die Hühner, aber mit Vogelzwitschern. So ist es Paraguay live, so ist die Natur bei uns. So, Spaß beiseite, das heutige Thema. Viele von euch fragen mich nach wie vor, bitte, wie ist es mit dem Hauskauf in Paraguay? Also ganz kurz werde ich Einige Möglichkeiten euch erklären, was das Kaufen eines Hauses in Paraguay angeht. Okay, also bleibt dran. Also Haus kaufen kann man grundsätzlich in drei Bereiche aufteilen. Ganz am Anfang, für alle, die sich für grundsätzlich für Immobilienkauf in Paraguay interessieren, eine gute Nachricht, ihr braucht keine paraguayischen Dokumente dazu, es reicht einen gültigen Reisepass plus natürlich der Wille zum Kauf plus logischerweise das Geld. Also, braucht nicht viel. Und wir kommen gleich zum Punkt Nummer 1. So, Punkt 1, was viele fragen, ist natürlich gebrauchte Immobilien. Also klassisch auch in Deutschland. Ich habe in der Immobilienbranche gearbeitet, das war ganz klassisch. Man kauft entweder eine Eigentumswohnung oder halt direkt eine gebrauchte Immobilie in Form eines Hauses. Sei es Reihenhaus, sei es Doppelhaushälfte oder sei es natürlich Einfamilienhaus wie diejenigen, die etwas mehr Geld zur Verfügung haben, mehr investieren wollen. Meine persönliche Meinung ist Nein. Warum? Gut, einfach aus, praktisch aus einem Grund Qualität. Ja, das heißt also Grundsätzlich sage ich mal, also die deutsche Bauweise, ich spreche nicht von den hiesigen Bauarten oder von der hiesigen Bauweise, sondern früher, früher, ja, wo es wirklich qualitativ gute Häuser gebaut worden sind, kann man hier in Paraguay meistens ja auch vergessen. Gut, die Preise sind ja auch ganz anders. Aber warum die gebrauchte Immobilie sich kaum hier eignet? Okay. Ihr kauft im Prinzip eine Katze im Sack, was, was ich nie rate, einem äh, zu tun, eine Katze im Sack zu kaufen, das macht man normalerweise ja nicht, das ist rausgeschmissenes Geld. Erstmal wisst ihr nicht, was ihr kauft, ja, man kann alles drüber pinseln und trotzdem die Baumängel, die Bauschäden bleiben auf jeden Fall die sind nur etwas touchiert worden. So, meine persönliche Meinung dazu. Deshalb würde ich lieber sagen, Jungs, Mädels, was ist das grundsätzlich aus dem Kopf? Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel, aber äh, im Normalfall würde ich es nicht tun. Gut, warum, habe ich ja schon gesagt, ich investiere mein Geld sicher. Und eine gebrauchte Immobilie, wo ich nicht weiß, was ich letztendlich kaufe, okay, die Augen kaufen ja mit, also bitte, ich sehe, was ich kaufe, ja, ist toll, ganz gute Lage, etc., etc., gut, klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber, ich sage ja mal, grundsätzlich, ja. also grundsätzlich würde ich es, nicht machen und ich habe es nie gemacht. In Paraguay nicht, in Deutschland habe ich einmal gemacht und, und glaubt mir, ich habe es auf jeden Fall bereut. Okay, meine persönliche Meinung. Die zweite Möglichkeit ist natürlich Grundstückkauf und man kann natürlich in Grundstücke auch investieren, gehört auch zu Immobilien. Es sind viele von euch, die sagen, äh, Pitt, ich hm, bin ja noch nicht so alt, oder ich bin noch nicht so weit, oder, gut, ich habe jetzt 20, 30, 40.000 Euro übrig, was mache ich, wenn ich bei der Bank mein Geld lasse, muss ich womöglich noch was Strafzinsen zahlen, ja. So weit sind wir gekommen, dass wenn ihr euer Geld, euer, habt, das Geld auf eure Bank liegen lässt, da müsst ihr nur dafür bezahlen. Ist doch für mich hirnsinnig. Ja, also, Geld sollte man arbeiten lassen. Also, man sollte Geld investieren. Und in dieser Hinsicht meine ich das ja auch. Also, wenn ihr hier ein Grundstück als Beispiel von Stadtgrundstück, 360 Quadratmeter, investiert ihr. 10.000 Euro, kauft ein Grundstück von 360 Quadratmeter und ihr habt die Investition sicherlich, sicherlich zu 100 in einigen Monaten, wenn nicht die habe, wieder zurück zu 100 ja? so, und darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, logischerweise es zu bebauen und entweder selber nach Paraguay auszuwandern oder aber es zu bebauen und zum Beispiel zu vermieten. Also es fehlt auf jeden Fall eine Grundstücksfläche oder Hausflächen oder grundsätzlich Eigentumsflächen auf etwas höherem Niveau, spricht auch teure oder etwas teurere Häuser auf dem besseren Niveau und es gibt die, also es gibt Klientel dafür. Also da kann man auf jeden Fall gut das Geld investieren, falls man natürlich etwas übrig hat. Okay, also das ist immer die Sache. Und wie immer solltet ihr diesbezüglich noch Fragen haben unten in der, Bausch äh, in der Baubeschreibung, würde ich mal sagen, in der Videobeschreibung habt ihr auf jeden Fall meine Adresse WhatsApp-Adresse, E-Mail-Adresse, wo ihr die Fragen stellen könnt. Und selbstverständlich unten dem Video auf jeden Fall stellt die richtigen Fragen. Wir kommen gleich zu der dritten Möglichkeit. So, die dritte Möglichkeit ist einfach ein Grundstück zu kaufen oder mehrere Grundstücke zu erwerben und ein Haus draufzusetzen. Viele von euch fragen mich, bitte lohnt sich da ein, ein Reihenhaus, Doppelhaushälfte, sowas wie der Art. Kann man da Geld damit sparen oder direkt ein freistehendes Haus? Gut, diese Frage kann man nicht direkt beantworten. Also auf den Dörfern oder Kleinstädten grundsätzlich baut man wenig Reihenhäuser oder Doppelhaushälfte. Also ich würde oder ich schließe nicht direkt aus diese Möglichkeit. Wenn man Geld übrig hat, kann man zum Beispiel zwei Grundstücke erwerben, als Beispiel zweimal 360 Quadratmeter, da habt ihr 720 Quadratmeter, lässt bebauen mit einer Doppelhaushälfte, ja, oder einem Doppelhaus und zwei Doppelhaushälften, logischerweise, und jeweils, das habe ich auch in Deutschland gemacht, praktisch vier Wohnungen also vier Mitbereiche daraus machen. Ihr seid flexibel, das heißt also, kommt eine größere Familie, könnt ihr selbstverständlich die Hälfte komplett vermieten, unten und oben. Oder halt, falls einzelne Personen kommen, habt ihr die Möglichkeiten, zwei Wohnungen, also zwei separate Wohnungen, im Dachgeschoss zum Beispiel und im Erdgeschoss zu vermieten. Wirklich eine... Sache, die man sich überlegen sollte. So, und selbstverständlich zu einem Grundstück, diese ja, klassische Variante ist, ein Einfamilienhaus draufzusetzen. Von den Preisen habe ich schon mal gesprochen. Also in dem Bereich 300, 350 Euro der Quadratmeter, schlüsselfertig. Also eine Standardvariante ohne goldene Wasserhähne natürlich. Aber wirklich ein gutes, solides Haus, was man bewohnen kann und bewohnen wird in wirklich sehr guter Qualität. Ich habe euch da auch schon einige Filme ähm, gedreht über die Musterhäuser und wir werden jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall die Gelegenheit bekommen, weitere Häuser ähm, dazu zu bauen sodass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben werden, euch direkt live die Bauweise, die wirklich gute Bauweise zu präsentieren und vor allem Preis. Also ihr braucht normalerweise keine Kredite, ihr braucht nur den Willen, muss da sein auf jeden Fall. Und sonst, ihr müsst doch nicht mal hier sein. Okay? Einfach anrufen oder anschreiben, weitere Fragen stellen und bitte nicht vergessen und halb des Videos auch die richtigen, also die richtigen. Zum Thema die Fragen bitte stelle, okay? In diesem Sinne, mach's gut, passt auf euch auf. Ach übrigens, mir geht's immer immer besser, also ich bin nicht so behindert, dass ich die Baustelle nicht betreuen kann, beziehungsweise die Grundstücke nicht betreuen kann. Von daher, wie gesagt, wir haben also mehrere Grundstücke im Angebot. Einfach Bescheid geben, und wie immer, links werde ich die empfehlenswerte Video aus unserem Kanal weiterempfehlen. Und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich verspreche, ich mache mir an die Arbeit und werde sicherlich mehrere Videos ab nächste Woche veröffentlichen. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, ciao, ciao.